2018, ein Jahr mit guten, schlechten oder auch mittelmäßigen Sachen, die passiert sind. Ich habe euch heute aber die guten, schlechten und mittelmäßigen für diesen Kanal, allein nur für diesen Kanal, zusammengesucht und werde sie euch heute vorstellen. Außerdem wird noch der aktivste Abonnent genannt und das meistgeklickte Video, das meistgelikedeste Video. Auf jeden Fall. Alles ist drin. Viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem meistgelichtesten Video an. Das ist nämlich das Lego Bodyguard Video. Das hat richtig viele Likes. Denn mit ganzen 18 Likes schafft es hiermit auf die Liste der Top 1 äh, der meistgelikedesten Videos. Ich würde sagen, ich nenne hier auch noch schnell das meist gedisliked Video. Das ist nämlich hier das hier. Das ist jetzt... 9 Dislikes sind schon ein bisschen... Also ich habe mal jemanden gesehen, der wegen 3 Dislikes seinen Kanal gelöscht hat. Ich war auch ein bisschen komisch, weil als ich, als ich jetzt dann 3 Dislikes hatte, das war richtig merkwürdig für mich, weil... Das Video war halt selten und es haben noch nicht so viele gemacht, deswegen hat es halt Tricks bekommen. Also, aber dann haben wir, ich weiß nicht, ob sie es mir nachgemacht haben, aber als ich das erste Mal das Video hier auf YouTube geschaut habe, ob da noch andere gibt, da war gar kein einziges und jetzt gibt es da Millionen. Und ja, ja egal, vielleicht haben sie mir nachgemacht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das war es jetzt mit den meist gedislikedesten und meist gelikedesten Videos. Viel Spaß mit den nächsten machen wir einfach mal weiter mit dem meistgeklicktesten video und das ist wieder das hier also das meistgeleiteste auch und das hat mit ganzen 706 oder vielleicht sind schon mehr auf jeden fall das letzte mal als, als dieses video rauskommt sind 706 aufrufe hat es damit auf die platz 1 der meist ähm klickt, das geschafft. Auf Platz 2 steht Lego Bodyguard und auf Platz 3 steht Tanzverbot Reaction auf mein Leben. Ja. Okay. Okay, Leute. Kommen wir jetzt mal zu den Abonnenten. Es gibt viele Abonnenten, die nicht so offen sind, halt die keine Kommentare schreiben. Auch gut. Also an die. Es gibt auch gut die Leute, die Kritik schreiben, finde ich auch ganz gut. Oder die Leute, die einfach nur hinschreiben, super gemacht das finde ich ja find ich auch ganz gut und auf jeden Fall will ich jetzt erstmal den allerersten Abonnenten dieses Kanals nennen, das Gruß wird raus an Haha. Ähm, dieses Konto hat mich als erstes abonniert und cool, ja Achtung, ich werde jetzt drei Leute nennen die es in die aktivsten Abonnentenliste geschafft haben also es ist von drei bis eins also der dritte, der zweite und dann der erste und ja also, ich will nur sagen, niemand soll sich irgendwie denken, ja, ich war doch der Aktivste, wieso der oder der. Ähm, also, jeder war aktiv. Sau viele von euch waren sehr aktiv. Ich, also, ich, ich habe das auch nicht selber entschieden, es hat so eine App entschieden bei YouTube. Es geht da, die aktivsten Abonnenten, die meisten Liker und so. Und ich würde sagen, ich nenne dann mal die Leute, also wirklich niemand soll sich irgendwie beleidigt fühlen oder so. Ähm... Ich würde mal sagen, auf dem dritten Platz, der aktivsten Abonnenten des Jahres 2018, haben wir Emira Alili! Du hast den dritten Platz geschafft. Du hast sehr viele Videos von mir geliked. Du hast, glaube ich, alle geliked. Und, ja, sehr schön, herzlichen Glückwunsch an dich! Ich würde sagen, machen wir dann weiter mit Platz Nummer 2. Auf Platz 2 ist ein Abonnent, der der mich schon länger abonniert hat, also zwar noch nicht ganz so lange aber schon länger und zwar steht da, haltet euch fest, Enusau 00. Also herzlich das war zwei der aktivsten Abonnenten geschafft die dieses Jahres 2018. Okay Leute, das waren jetzt erstmal die zwei Abonnenten, also auf den zweiten und dritten Platz. Okay, kommen wir nun zum ersten. Manche von euch können sich vielleicht schon denken, wer es ist, die manche vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, die meisten können sich denken, denn... Leute, haltet euch fest, der aktivste Abonnent des Jahres 2018 ist... Dennis Park! Du hast die meisten Videos kommentiert, du hast gute Kritik gemacht, du bist... Weil danke, Herrn Dennis Punk, dass du so aktiv bist. Ich würde sagen, das war es jetzt leider schon für dieses Jahr, das letzte Video. Das nächste Video wird anscheinend, glaube ich, am Donnerstag erscheinen, weil wann soll es sonst erscheinen? Ich glaube, Donnerstag kommt ja immer ein Video raus. Ja, Donnerstag. Auf jeden Fall, guten Rutsch. Feiert schön mit eurer Familie Silvester. Und ja...